Hallo. Ich bin Thomas. Ich hoffe, alle sind sicher und gesund. Wenn Sie nach Informationen über Keto-Expert suchen und wissen möchten, ob es wirklich funktioniert oder nicht, bleiben Sie bis zum Ende bei mir. Wenn Sie mit Übergewicht zu kämpfen haben und zu den Menschen gehören, die nach einer Lösung suchen, um Gewicht zu verlieren, ohne viel Sport zu treiben oder eine restriktive Diät einzuhalten, dann ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Deshalb gebe ich Ihnen heute in diesem ehrlichen Keto-Explode-Video alle Informationen, die Sie vor dem Kauf eines Produkts berücksichtigen müssen. Ich habe auch einige sehr wichtige Haftungsausschlüsse, also bleiben Sie bis zum Ende dieses Videos bei mir. Was ist Keto-Explode? Keto-Explode befasst sich mit dem Konzept der Ketose. Es verbrennt unnötiges Fett in Ihrem Körper für Energie, ohne nützliche Kohlenhydrate zu opfern. Dies ist anders als jede andere Gewichtsabnahmeergänzung keto Exploit ist das Einzige, das Ihnen hilft, schnell abzunehmen, aber gleichzeitig Ihrer Gesundheit auf Dauer keinen Schaden zufügt. Um Ihnen zu helfen, Ihr Körperfett auf sehr schnelle und einfache Weise zu verlieren, wird es Ihnen helfen, all das überschüssige Fett in Ihrem Körper zu schmelzen und Ihre neue ursprüngliche Körperform zu enthüllen. Außerdem können Sie sich alle Zutaten und Vorteile auf der offiziellen keto Exploit website ansehen, die in der Videobeschreibung zu finden ist. Wie ist Keto-Explot einzunehmen? Für effektive Ergebnisse ohne Dosierungsfehler müssen Sie jeden Tag zwei Gummis einnehmen. Eine Überdosierung kann gesundheitsschädlich sein und Nebenwirkungen aufgrund einer Überdosierung verursachen. Am besten nehmen Sie Keto-Explot konsequent für mindestens drei bis sechs Monate ein, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Welche Nebenwirkungen kann Keto-Explot haben? Keto-Explot hat keine Nebenwirkungen. Diese Gummibärchen bestehen zu 100% aus natürlichen Zutaten. Die Produktionsstätte in den USA entspricht vollständig den strengen FDA- und GMP-Qualitäts- und Wirksamkeitsstandards. Wo kann man Keto-Explot-Gummibärchen kaufen? Leider verkaufen viele Menschen mit dem Erfolg der Keto-Explot-Gummibärchen das gefälschte Produkt im Internet. Aber diese Ergänzung wird nur auf der offiziellen Website verkauft und Sie werden Keto Exploit nicht auf Amazon oder einer anderen E-Commerce-Plattform finden. Um Ihnen zu helfen, habe ich den offiziellen Website-Link unten in der Beschreibung dieses Videos hinterlassen. Sind Keto-Explo-Gummibärchen wirksam? Die Antwort ist ja. Es gibt tausende von Menschen, die Keto-Explo-Gummibärchen verwenden und in nur wenigen Wochen großartige Ergebnisse sehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video über Kito Explode helfen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Umarmung.